Jetzt mal, äh, weil die Frage des öfteren aufkam, wie bei dem AA-Alaun-Akku vom Kelvin der Mantel gemacht worden ist. Ähm, Im Detail weiß ich jetzt nicht genau, wie es der Kelvin gemacht hat. Aber ich probiere das jetzt so hier einfach mal. Ne? Es gibt da solches Rollblei zu kaufen. Ich habe das irgendwie in Zusammenhang mit so einem... So in einem Dreh, senk, Blei, keine Ahnung, geht einfach mal Blei und kaufen ein in Google und dann findet ihr schon irgendwas. Die Dinge gibt es da jedenfalls und dann ja, kann man die sich entweder hier rumwickeln, so wie es Kelvin gemacht hat. Oder um den Bohrer seiner Wahl. Und ja, ist ja Blei, ne? Kann man ja schön mit Lötzinn verlöten. <lacht> Da kann man echt festgehen an diesem Bleilöten. Oho. Ja, aber der Dampf ist nicht so gut. Hey, wunderschön. Ist es fertig, alles dicht und müsste ungefähr die Größe haben. Ja, diesmal machen wir nämlich. AAA Batterien. Für das Innenleben, ich habe keinen Bleistift gehabt. Ich nehme hier so ein, so ein einzelnes Stück von diesem Rollblei, ne? so ein abgeschnittenes Stück. Und ja, kann man ja auch schön als einen Stab zusammenwickeln. Ja, für die detail das ist ich glaube dreilagiges Klopapier. Das nehme ich jetzt und drücke das jetzt genauso wie in der Anleitung hier rein. So, ist der Wickel jetzt auch fertig. Müsste eigentlich auch genau hier reinpassen. Jawohl. Aber erst wird er getränkt mit ja. Ja. totales chaos aber ja ich mache es halt so hier ne? hier hat jeder seine eigene methode Aha. so dicht wie möglich habe ich mir gedacht okay Nö. Aber. du musst eigentlich schon fertig sein ja ich glaube ich tue erst mal raus So schaut es jetzt aus. Ja. ja, und jetzt gleich in dem Zustand ins Ladegerät oder wie, oder was? Probieren wir es mal. Wie das Zeug. Mal von dem Teil sagt, jo, passt. Na gut, gucken wir mal, mal ab. Hier haben wir 19.57 die war jetzt ungefähr 10 Minuten am Ladegerät. Ja, so, so lang ungefähr reden man jetzt schon ungefähr, ne? Ja, ja okay. Und ja, mal gucken, was er vor Spannung hat. Ah. Mal schauen. Ja ah, ah. ah. ah, ah, ah. Oh, okay. ah, ah, ah. Noch eine Nummer kleiner. Ich habe dann die gemacht, leer gepopelt und dann.. Äh... Ach nö, da haben wir äh, da gibt es solches, solches äh, Rollblei zu kaufen. So so Blei aufgerollt und daraus habe ich mir ein Gehäuse gebastelt. Und dann innen rein habe ich nochmal äh, dieses Bleiroll ganz eng zusammengerollt, da ich einen kleinen Stab habe. Das dann in Klopapier eingewickelt und in der Laune getränkt. <lacht> das ist echt krass, da hat Kelvin echt jetzt 9 Ampere Kurzschlussstrom bei dem Ding gemessen. Bei 1,7 Volt. Das ist Hammer. 9 Ampere? 9 Ampere hat sein Messgerät angezeigt. Das will ich jetzt gleich mal verifizieren. Hey, mit dem Ding kann ich ja ohne weiteres eine, äh, ja, eine Digitalkamera betreiben. Ja, nicht nur das. Mal gucken, ob der Selbstladeeffekt da noch ist. Na gut, zwischen all das ist heißt ja blei Bleiblei, ne? Das ist eine Blei-Blei-Batterie. Hm. Hey, Bleiblei-Batterie. <lacht> hey, überleg mal, wie abgefahren, Alter. Eigentlich ja. Hey, es war noch abgefahren, aber nicht. Ich bin das wie einer vor, keine Ahnung. Vor einem halben Jahr gesagt, der ich sag, einer, geh fahr zum Arzt oder mach sonst so. Ja, fahr zum Arzt. <lacht> das ist hinaus oder Christian. Ronny ja, ist doch wahr, oder? Ja, hier. Ja, cool. überleg mal was, was, was wir hier machen, wir, Also das sind ja wirklich Sachen die, die, die, die widersprechen allem was ich jemals gehört und gesehen habe. Ja, gut, was ich jetzt mache, ist mal was normales. <lacht> was machst du jetzt? Ja, ich sag ja zwischendurch gibt es auch mal was, was man schon mal gesehen hat oder gehört hat. Aber in, in der ja, Regel... Ja, wir, dürfen, wir, dürfen, wir haben wir machen Oldtimer. Für das eine Auto, da gibt es... Rücklichter, da hat man auch nur ein, einen Lampensockel. Und so, ah. in einen Lampensockel baue ich jetzt eine Schaltung, wo Bremslicht und normales Rücklicht über einen Küfer ist. Ah, Musfets. mit MOSFETs nur. Ja, nur ja, mit MOSFETs und, und, und ja, jetzt habe ich gerade Potentiometerkanne, um das zu regeln, da würden auch normale Widerstände, denke ich mal, reichen. Oh. Wasser mit den kleinen einbau mostel die ziemlich Ich probiere es mal nur eine Festschaltung, weißt du, weil ich muss gucken, ob mein, Kühl, mein selbstsichtbarer Kühlkörper aus Kupfer das aushält oder ob der zu heiß wird. weil da darf nichts passieren. Also. Ja, jetzt, komplett sichere Eintragtechnik. Was? Ja? Jetzt hat der Ronny hier die große Fresse ungefähr noch vor, keine Ahnung, zwei Monaten, hat er nee, noch nicht mal, Gleiche, der dir jetzt den Spruch gehalten hat hier mit der Schaltung, mit, der, mit, der, mit dem Rücklicht, hat zu mir gesagt, ey, das ist ja wohl das allerletzte mit dem MOSFETs, da funktioniert ja überhaupt gar nichts. Ja, man muss uns mal dahinter steigen. Wenn man weiß kann, wie es geht, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Ich hab's dir ja 150 Mal erzählen müssen, Alter. Ah, ja, wenn wir brauchen so ein bisschen, ist das Hey, Ich weiß ganz genau, wie es ist. Manchmal ist da wirklich eine komplette Blockade im Kopf sehen Punkt dann. Oha. Ja, was heißt du gerade? Wusstest, ich hatte mich noch nie mit solchen Chips und so als Hamon jetzt doch nie. Hey, frag mich mal, ich habe drei Jahre gebraucht, um ansatzweise zu kapieren, was beim Bedini überhaupt Phrase ist. Jetzt ja, habe ich mitgekriegt was da läuft. <lacht> ja, und viel viel schneller als ich. <lacht> nee, nee. Ey, du hast es ja auch gut erklärt, das darfst nicht vergessen das kriege ich das kriege ich aber im nachhinein ja, erst mal hätte ich dein video nicht gesehen würde ich jetzt irgendwo da machen aber das ist ja, das das sehr schön wegbegleiter ja, noch, ah, ja, das, das hat man glaube ich alle durchgemacht denke ich mal also wo in dein video eigentlich will hab ich, nicht, ich dran, ja. oh, oh. jetzt hätte ich mich ja mit der bettin scheiße überhaupt nicht beschäftigt Alter. <lacht> heftig, welche wege da manchmal dahin führen aber oh Leute, ich habe kein Messgerät mehr hier. Moment, ich muss erst mal kurz Messgerät suchen. Okay. Messgeräte sind da. Jetzt bin ich mal gespannt, was er sagt hier. Bei ne? Volt zeigt er irgendwie Mist an. Doch 1,3 Volt. 1,3 Volt war noch da. Oder auch nicht. Moment, Mal gucken, ob das überhaupt der richtigen Messstrippen sind, doch sind es. Das geht, 1,4. Okay. nee, irgendwas um die 130 Millivolt zeigt er an. Ja, ja, das ist irgendwie gar nichts. Das ist überhaupt nichts. Oder ne? ja. ein bisschen wenig. Ja, ja, das ist ein bisschen sehr wenig. <lacht> ich, sehr brauche, ich brauche mal ja. richtige Kontakte hier. Hier haben wir sie. Einmal. Tja, nee, 93, 94 Millivolt. Irgendwas passt hier nicht. Ja, dann mache ich wohl mal einen mit einem Kohlestab in der Mitte, wa? Mal probieren, ja. Mhm. Wohl komischerweise mein Ladegerät hat gesagt, das ist eine Batterie und die Leder und alles in Ordnung. Ist jetzt schon verwunderlich. Na gut, ich messe trotzdem mal aus Juxendalerei in Strom. Äh, da, da, da. Hm. Ja, äh, gar nichts. hat 4 ampere ungefähr aber der hier hat so noch nichts ich tue nur noch mal ins ladegerät es ja. fängt wieder an ihn zu laden naja mal gucken das muss ich nur wahrscheinlich mal mehrere stunden ich glaube die in der Originalbauanleitung hat es mit 12 Volt Wechselstrom aus Versehen über Nacht die ganze Zeit dran gehabt und dann nur mal eine halbe Stunde mit Gleichstrom geladen. Das probieren wir jetzt mal. Genau. Ja, das war so jetzt erstmal nichts gewesen nach dieser ersten 10 Minuten Ladesession. Ja, hätte mich auch sehr gewundert dann laden wir sie jetzt mal etwas öfters ein bisschen länger und am ende vielleicht auch mal mit dem 12 volt wechselstrom wie es Kelvin gemacht hat und nach der 12 volt wechselstrom tortur dann noch mal eine halbe stunde Gleichstromkur. und dann mal gucken ob wir dieselben ergebnisse rauskriegen Okay. Ähm, mit 12 volt wechselspannung habe ich mich nicht getraut zu laden ich habe hier den 9 volt anschluss genommen ich habe dann trotzdem noch äh, Vorwiderstände davor gesetzt und trotzdem es blubbert. Hm. Und färbt sich irgendwie. Na dann, Umwandlung. Wandel, Wandel, Wandel. <lacht> ja, wie lange soll ich das jetzt eigentlich lassen? Bis es nur blubbert oder so über Nacht. Nee, oder? Na, ein paar Minuten, das ist mal noch blubbern die, die bekommt ganz von selbst Augen. Hallo, guten Morgen. Hm? Er ja, erinnert mich jetzt ein bisschen an den Roboter von Maschinarium irgendwie. Hä? Ja. Hey. <lacht> <lacht> Hallo Erwin. Grüß dich. Dein Name ist jetzt so gekommen, ne? Erwin. Mahlzeit. Erwin war jetzt 10 hm, Minuten, halbe Stunde an Wechselspannung dran gewesen. Ist ja gut. Was geht denn? Ja, ja, ja, ja. ja. Das ist, das ist und aufregen. Ja, Erwin. Und ist, ist, jetzt ist, ne? Hier oben dran ist, er schon. Außen dran ist, das Wasser schon so weit, so gut, ziemlich raus, so wie es ausschaut. Ne? Hier ist nur dieses reine weiße Zeug da. In der Mitte brutzelt es noch ein bisschen. Aber, ja, haben wir dein Gehirn genug gekocht, ne? Jetzt wollen wir dich mal ein bisschen mit gepulster Gleichspannung. Äh, gepulster, ja, Gleichspannung, ne? Also Wechselspannung mit einer Diode noch mit drin, ne? Ja, dass man dann eine Halbwelle killen und nur die andere Halbwelle benutzen. Hm. Mal gucken, wie viel Volt du dann hast und wie viel Ampere. Hm. Erwin ist sehr, sehr warm. Also ich schätze erstmal, mal, oh, uiuiui, so 60 Grad bestimmt mindestens. Die Vorwiderstände sind auch ziemlich warm. Echt verblüffend für so ein Netzteil, wo drauf steht, dass äh, hier zwischen schwarz und weiß 9 Volt bei 130 mA rauskommen. Hm, Jetzt haben wir unsere schöne Diode mit drin. Ich glaube, 1 oder 2 Ampere kann die schalten. Müsste aber reichen, denke ich, war. Erwin, kutzelst noch? Nein, ja. Society wants you to be in control, because if you are possessed by love, then you can go even against the whole world. Let it rain Let it rain Jetzt sind so 2-3 Stunden vergangen. Ich glaube, da war vorhin schon mal bei 5.30. Und jetzt 10 ne, Minuten später habe ich wieder nachgeguckt. Dann immer wenn ich gucke, steigt es komischerweise. <lacht> Allerdings, ja, jetzt fällt es doch wieder. Okay, also ich weiß nicht, ob das so richtig am Ende ist. Ob hier noch richtig Ampere reingehen. Aber ich nehme das jetzt mal als Zeichen dafür, dass er halbwegs voll ist und schalte mal das Ladegerät ab. Abschalten und fällt runter auf. Ja, ich warte das mal so zehn Minuten. Ne? Siehst du das? Was ist denn das? Ähm, Klopapier mit Kalium-Aluminium- Hydra, Hydra, irgendwas mit Wasser drin, dann noch Unsulfat. Allein halten. Ja, dann habe ich ihn zuerst mit Wechselstrom geladen, dann sind mir solche Augen gewachsen. Zu pulsieren. Blip blip blip, die wurden immer größer. Ja, dann habe ich ihn normal geladen, dann ist er fest geworden. Und jetzt haben wir 2,2 Volt. Ne? Hier 2,2 Volt. Und so eine normale kleine Batterie hat eine 1,2 Volt. So, mal gucken, ob es jetzt auch ordentlich einen Kurzschlussstrom hat. Mal gucken. Ein also, dann tun wir nur kurz kurz schließen, dann kommt hier ein Wert und den gucken wir uns an und mal gucken, ob wir uns dann freuen oder ja, je höher, desto besser. Bist du bereit? Und? Und los. Nix. Nix kann nicht sein. Wo ist denn der andere Pol? Hier geht ja auch nichts runter, ne? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ist das schon wieder durch hier, das Messgerät? Oder ist hier das nicht richtig dran? Ah jetzt. Nee, doch nicht. Doch nicht. Null kann nicht sein. Ja, dafür ist der schwarze dran hier. Oh, jetzt war nee. was da. Das ist was. 250 mA. Und der geht runter. Ja, der hier unten war an Ladegerät dran gewesen. 160 Milliampere und die Voltzahl sagt natürlich dementsprechend ein. Ne? Gut. nehmen wir mal wieder raus und pendelt sofort wieder zurück auf 1,2 Volt. Okay, jetzt mache ich es halt doch mal nach Originalanleitung und schicke